Und damit willkommen zurück zu Pokémon Rüstung. Wir sind hier im Dojo. Oder vom Dojo. Aber was passiert denn hier? Oh je, dann ist die neue Schülerin also wieder nach Hause gegangen? Ja, es scheint so. Dabei habe ich sie doch so elegant abgeholt. Nach unserem Kampf ist sie völlig unvermittelt aufgebrochen. Ach, wie schade. Ich hatte mich so darauf gefreut, ein neues Mitglied in unsere kleine Familie aufnehmen zu können. Oh? Hm? Ja, genauso übersetzt man das. Bist du etwa die Neue, die heute unserem Dojo beitreten wollte? Nun ist es ist so... G ganz richtig, das ist sie. Nach ihrem plötzlichen Verschwinden hatte ich wahrscheinlich nicht mehr mit ihr gerechnet. Welch Konfusion. Aber das ist nicht von Belag. Äh, denn es ist mir eine große Freude, dich wiederzusehen. Ich freue mich auch sehr, dich kennenzulernen. Wie war noch gleich dein Name? Äh, Maike. Aber klar doch, Maike. Wobei, irgendwie sagt mir der Name nichts. Aber das wird schon stimmen. Ich heiße jedenfalls ENIA und bin die Hausherrin des Master Dojos, während mein Mann es leitet. Aber wir sind hier alle wie eine große Familie. Du kannst dich. Du kannst mich daher einfach ENIA nennen. verpflegst was macht sie denn hier? So war das nicht geplant. Haben mich meine Fähigkeiten als Seher etwa im Stich gelassen? Niemand darf erfahren, dass ich der Hausherrin eine wunderschöne kleine Lüge aufgetischt habe. Dieser liebenswerte Sonderling ist Saverio, wie du mittlerweile schon weißt. Er hat es sich zum Ziel gemacht, Arenaleiter zu werden und trainiert dafür bei uns. Wo Arenaleiter? Hier? Will er jemanden ersetzen oder so? Ich hoffe, dass ihr zwei gute Freunde werdet. Naja, gewiss doch. Auf gute Zusammenarbeit. Ach, wie unhöflich von mir. Ich kann doch einen Gast, der sicher erschöpft von der langen Reise ist, nicht so lange draußen stehen lassen. Bitte komm doch mit ins Dojo. Ignoriere einfach den leichten Schweißgeruch. Äh, okay. Ich würde dir nahe, nahe legen, in dir nicht zu verraten, was wirklich an der Station geschehen ist. Sonst wirst du noch dein blaues Wunder erleben. Äh, hab ich nicht vorgehabt. Alles gut. Hä, wer bist du denn? Okay. Ich dachte, ich hätte ein Pokémon gesehen. Oder ein Kung Fu Panda! Aber das werden wir ja noch sehen. Ähm, hier ist noch was glänzend. Da komm. Mini-Pills können wir verkaufen. Nice. Ein Expertengurt. Äh, versteckt sehr effektive Attacken. Oh. Naja. Nicht schlecht. Wir wollen ja eh unser Gala Fleckmon entwickeln. Okay, gibt es nichts auf dem Feld, hier auch nicht. Wollen wir uns überhaupt umgucken? Eigentlich will ich mich schon ein bisschen umgucken. Deshalb mache ich das einfach? Was? Ach, Haspiros sind hier wieder. Das ist ein Item. Oh, aus ein TM sogar. Nee. Nee, nee, sah nur wegen dem Schein so aus. Ist nur mal das Item. Äh, doch nicht. Was? Fokusstoß. Also wenn erhöht seinen mentalen Fokus und greift dann an, senkt eventuell Spezialverteidigung des Ziels. Ist eine gute Attacke, aber habe ich gerade keinen Bock, irgendwen mal zu drücken. Sorry, aber das ist auch hundertprozentig ein normales Item mir. Oder was ist das denn? Galanus? Ach, das das fressen äh, Fragments, ne? Ein Zweig eines Baumes namens Galanus, der in Teilen der Galaregion wächst. Er dient als Material zur Herstellung von Schmuck für ein bestimmtes Pokémon. Hey, hier ist ein hier ist ein, Flag hier ist ein äh, Diktar. Da ist Diktar, kehrt zu seinem Trainer zurück. Es versteckt sich noch. Es verstecken sich noch 17 Diktas in Großgefielde. Okay. Fläschchen, KP. Plus. Das war einfach random. Ich hab's random einfach gerade gesehen. Und jetzt verstehe ich auch diese Quest mit den Diktas. Ja, jetzt verstehe ich das. Ähm, oh, da ist es noch eins. Hier, oder? Ist das hier eins? Nee. Hier ist keins. Nee, sah nur wegen dem Shader so ein bisschen aus. Okay. Keine Ahnung. Ähm, hm. Kann ich meinem Fleckmann das geben und entwickelt sich oder so? Ich gebe ihm das mal. Vielleicht kann er was damit anfangen. Mal schauen. Vielleicht entwickelt er sich also sofort. Ich hätte noch einen Kingschein theoretisch. Falls wir einen King haben wollen. Ein Gala King. Rein ins Dojo! Alle mal herhören ich möchte euch jemanden vorstellen das hier ist Maike. sie wird ab heute gemeinsam mit euch trainieren willkommen im master dojo an unsere schüler trainieren stets fleißig und ernsthaft sie sind mit herz und seele dabei hm? du stehst nicht in meiner schülertatbank aber du stehst in unserem dojo ach das sieht man aber selten dass du einen Neuling grüßen kommst mein schatz das ist mein sohn Hort hortensio bist du ein Systemfehler oder so? Hm, ja, das solltest du mal ausprobieren. EP-PIN? Äh, ist das ein OP-Ding, oder was? Ein Glücksbringer, der Pokémon mehr Erfahrungspunkte erhalten lässt. Im Inneren scheint eine Art Maschine zu stecken. Oh Gott. Äh, ja, Pokémon-Rüstung äh, wird dann auch easy. Da, da, da steckt von mir entwickelte Technologie drin. Spiel also ja nicht daran rum, sondern mach machst du es nur kaputt. Sonst, sonst machst du es nur kaputt. Ich kann nicht lesen, Digga. Er ist ein geschickter Bastler und hüftelt allerlei Dinge aus. Ich bin so stolz auf ihn. Und der umwerfend gut aussehende Herr dort hinten ist mein lieber Ehemann. Er leitet das Master-Dojo. Hm... Mm. Hallo, ich bin der Maastricht. Bei Pokémon-Kämpfen bin ich zäh wie eine Schuhsohle. Freut mich sehr, deine Bekanntschaft zu machen. <lacht> äh, Schankedön, mich freut's auch. Äh, du bist auch eine Ulknudel, was? Das gefällt mir. Mein Mann erlaubt sich gerne meinen Scherz, aber lass dich davon nicht täuschen. Wenn er ernst macht, ist nicht mit ihm zu spaßen. Also dann Liebling, den Rest überlasse ich dir. Jawohl, ja. Ach, auf den nächsten Teil freue ich mich immer am meisten. Wir zwei sehen jetzt nämlich ein kleines Kämpfchen aus Market. Ich muss schließlich herausfinden, was du so auf den Kasten hast. Bist du bereit? Sag Bescheid! Ah, ready! Na, bist du bereit für unseren Kampf? Ja. Gut, dann kann es ja losgehen. Zeig mir, was du euch so geschnitzt bist. Maastricht. Das Film ist nice. Linfu, ja, war ja klar. Gift, Jawohl, ja, dann zeig mir mal, was du so drauf hast. Warte, Linfu ist. Äh, normal oder Kampf oder beides? Äh, ich gehe mal lieber zu. Mit will ich kämpfen? Ich will mit Tutini kämpfen, let's go! Houtini! Kehrtwende. Oh, ich wusste nicht, dass er Kehrtwende hat. Was ist denn ein anderes Pokémon? Scheinux? Er hat einen Scheinux! Oh, wie süß! Lalalalala. Okay. Ähm, Habe ich irgendwas gegen Elektro? Mein Team ist echt nicht so gut gewonnen Ja, ich spiele auch nur so, just for fun ein bisschen, aber ich glaube, Kursi könnte ein bisschen was regeln. Scheinux, es müsste nur Elektro sein, und dann das, das andere Ding, das ist glaube ich Kampf oder normal. Ich, ich bin mir echt nicht sicher. Was ist das, was effektives gegen mich? Ach man, ey, was soll denn das? Das wäre aber aggressiv, du. Ah, Juwelenkraft. So. Und Muschelglocke halt mich ein kleines Stückchen. So. Äh, da kommt sein Ninfu. Oh, da hast du mir aber ganz schön in die Enge getrieben. Tja. Auch oh, stimmt. Ach, bin ich dumm. Warum setze ich das ein? Ich habe sogar nicht nachgedacht. Ich dachte, das wäre auch gut. Ähm Aber ja, es ist Kampf. Am Ende habe ich Blödsinn. <lacht> Egal. Ähm Eissturm müsste reichen. Nein, 1kp! Dein Ernst jetzt? Der überlebt mit 1kp. Junge! Das gibt es nicht! Gott. Brustung ist auf Dauer keine gute Fähigkeit. Nur am Anfang halt. Und meine Verteidigung sinkt halt immer mehr und mehr. Aber, wir haben gewonnen und das war ja auch kein schwerer Kampf. Aber ich muss auf jeden Fall ein neues Team zusammenstellen. <lacht> auch wenn ich meine alten Pokémon liebe. Nur mal kurz erwähnen. Kremi Level 67. Cool, warum nicht? Und haben wir gewonnen gegen Maastricht. Das ist meine Erwartungen übertroffen. Ja. Sollte ich auch. Boah, Alter, das ist voll krass, ne? Ja, ey. Hoho, ein Satz mit nix. Das war wohl nix. Du warst einiges auf dem Kasten. Okay, den finde ich auf jeden Fall sympathisch, den Lügen. Der Meister hat zwar nicht alles gegeben, aber trotzdem kann ich es kaum fassen, dass die Neue gegen ihn gewonnen hat. Wer ist sie bloß? Ich bin, nur, ich bin nur der Schirm von Gala. Ich bin überhaupt nicht wichtig. An deinem Kampfstil erkennt man, wie viel Fürsorge du deinen Pokémon entgegenbringst. Es mag vielleicht sein, dass du nur versehentlich bei uns gelandet bist. Aber solange du bereit bist, hart zu trainieren, bist du hier im Master dojo stets bekommen. Warte. Weiß ja etwa, dass wir nur hier sind? Na, egal. Trainiere fleißig an der Seite deiner Mitschüler. Hilft einander dabei, stärker zu werden. Okay? Okay, so? In diesem Sinne, hier ist dein Dojo-Set. Muss ich es anziehen? hoffe nicht aber doch ich muss schade hey sie gar nicht mal so schlecht aus nur dutz stehen wir halt nicht so äh, mit dieser kleidung bist du jetzt offiziell eine schülerin des master dojos hey neuling wenn du dich hier umziehen möchtest oder eine kurze pause brauchst kannst du das zimmer da drüben nutzen ach ist das nicht dufte? Mit der Ankunft von Maike haben wir endlich die maximale Schüleranzahl erreicht. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens, oder zumindest des Trainings. Ähm, jedem von euch werden nämlich drei Prüfungen gestellt. Drei Prüfungen? Ach, wir haben auch eine, auf eine bestimmte Schüleranzahl gewartet? <lacht> Wer alle drei Prüfungen bestanden hat, erhält die Geheimrüstung des Dojos. Mit der einem, der jeder Sieg sicher ist. Eine Geheimrüstung? Die muss ich haben! <lacht> das hört man gerne. Dann erkläre ich euch jetzt, was es mit der ersten Prüfung auf sich hat. Ähm, äh, äh, entschuldige bitte, Meister, du, aber ich habe bis heute noch kein Dojo-Set erhalten. Warum darf dieser Grünschnabel vor mir eins sein eigen nennen? Diese Ungerechtigkeit erschüttert mich zutiefst. Ach, habe ich das, das tatsächlich vergessen? Hoppala, mein Fehler. mit extra Hoppala gesagt, nicht Hoppla. Okay, er hätte Hopplo sagen müssen. Äh. Aber keine Sorge, ich habe noch ein Set für dich, Saverio. Ha, Hartnäckigkeit zahlt sich letztlich eben doch aus. Saverio halter Fleck. Wie? Was in aller Welt? Es ist weg! Mein Jojo-Set ist verschwunden! Mann, Mann, Mann. Hä? FLECKMAN! Was für ein Tempo! Waren das eben etwa diese so Fleckmann? Ich habe noch nie so flinke Fleckmon gesehen. Halunken, wenn das kein Trickbetrug ist, drückt sofort meine Dojo-Bekleidung wieder raus. Fleckmon? Man muss dazu sagen, gala fleckmons sind im Vergleich zu normalen Fleckmons nicht lahm. Mun! Wie man sehen kann. Stehen geblieben, ihr niederträchtige Diebe! Ups. Da habe ich mich wohl etwas zu früh aus ihren Pokémon gelassen. <lacht> Meister, war da. Was war das eben? Das, mein Lieber, war der Startschuss zur ersten Prüfung. Es geht darum, diese drei fantastisch flinken Fleckmon, die ich eigentlich trainiert habe, einzuholen und zu besiegen. Also was Ähnliches wie Porenta in Gen 2 oder wie? Wo ihr schon dabei seid, könnt ihr auch gleich Saverius Dojo-Set zurückholen. Was? Gut, alle Klarten beseitigt. Dann macht euch mal auf die Socken! Alle wie gucken! <lacht> <lacht> ja, was? Oh, Süß. Damit geht's so richtig los. Möchtest du deine Feuerkleidung anziehen? Äh... Ja, eigentlich schon. So. Kann man immer wieder das Dojo-Set? Und schon bist du bereit. Finde die fa fantastisch flinken Fleckmon. Kann ich das immer wieder anziehen eigentlich? Oh nein, falsches. Ich dachte, das wäre ein Beutel. Sorry, guys. Da ist der Beutel. Ist das kein... Hm? Ist das hier nicht so ein Item? Ist das hier kein... Okay. Hm. Anscheinend nicht. Anscheinend sind das ganze mal Klamotten oder so? Was möchtest du tun? Ähm... Pokémon heilen. Hä? Es ist einfach nur eine kleine Kabine? Okay, das ist echt lame. Hm? Hey, damit müssten alle Vorbereitungen abgeschlossen sein. Dann muss ich nur noch den Knopf hier drücken. Oh, er ist stehen geblieben. Ihm scheint es an Strom zu fehlen. Da müssen wohl ein paar Watt her. Okay. Und, können wir hier noch was machen? Eine aus Trötel zusammengebaute Maschine, die wie ein Pokémon aussieht wie ein Ugel. Haben wir Roboter dein Interesse geweckt? Nein. Pah, Nausen. <lacht> Kommen wir später zurück. Oh, lol, Schallquap. Und ein paar Pokebälle, I guess. Krasser Junge. Okay, komm. Machen wir weiter. Wir können uns ja später ein bisschen umgucken. Wie langweilt, langweilt euch ja eh wahrscheinlich nur wegen mir? Weil ihr alles sehen wollt und ich so brauche. <lacht> <lacht> Stehen geblieben! Oh. Die rennen zum Turm hin. <lacht> oh, die sind schon lustig. Die sind aber nur so schnell, das sind eigentlich normale Fleckmons. Die wurden aber von dem Geruch von einer Galanus angelockt. Und äh, die fressen die und verlieren dadurch ihren Wassertyp. Und sind nur noch Psycho und haben irgend so einen gelben Fleck. Und sind irgendwie schneller, viel, viel schneller. Als normale Fleckmons, weil Fleckmons sind lahm. Die bewegen sich so schnell. Aber Zeitlupe von diesem schnell hier, wie ich gerade bewege. Ja, die sind sehr langsam. Die hatten vielleicht einen Zahn drauf. Das sind sicher keine gewöhnlichen Fleckmon. Vielleicht waren sie auch einfach neidisch und wollten selbst gerne das Dojo-Set tragen? Äh, ich wüsste nicht, wie das funktionieren sollte. Oh, hier müssen wir später nochmal hin. Ja, ja, ich erkenne diesen Ort. Hier geht es um den Dieser Ort ist für Schüler des master quasi heilig. Es wird gerade nur, wer in der Absicht kommt, dort Kämpfe aufzutragen. Also ich darf noch nicht. Oh, lol, okay. Selbst die sonst so dösigen Fleckmann werden flink und agil, wenn der Meister sie trainiert. Ja, wenn er ihnen ein paar äh Galanüsse gibt. Ich kann mir vorstellen, dass du als Neuling noch ein bisschen nervös bist. Aber mach dir keinen Kopf, hier sind alle total nett zueinander. Okay. Ja, reden wir nochmal hier kurz ein bisschen. Jo. Hehe. <lacht> du hast also das nötige technische Verständnis, um meine Erfindung schätzen zu können. Kein Wunder, sie ist mit ziemlicher Sicherheit der größte Durchbruch des Jahrhunderts. Ich nenne sie den Ogelmator. Der Ogelmator wird unsere Vorstellungen des Recyclings revolutionieren. Es gibt da nur ein Problem. Ihm ist leider der Strom ausgegangen. Ich bräuchte einfach nur genügend Watt, um ihn in Betrieb nehmen zu können. Aber Mom will mir von ihrem Watt partout nichts abgeben. Ich hab ein bisschen. Und hat dir, hat sich mein IP-Pin bisher schon als nützlich erwiesen? reichen watt geben 500 watt sind alles was ich brauche dann könnte ich den Oglemator sofort in betrieb geben ja. What? einfach so? 500 watt sammeln müsste ich normalerweise ziemlich viel zeit draußen verbringen und ein bisschen pokémon go spielen und der spielt ja irgendwie niemand aber für dich war doch gleich der name michael? für dich scheint das ja kein problem darzustellen wie? dann wollen wir deine watt mal in den Oglemator einspeisen. voller energie Urgüb. <lacht> <lacht> Hehe, hey, perfekt. Wenn du vier Items, die du nicht mehr brauchst, in den Oglematur gibst, erschafft er daraus ein neues Item. Du kannst es zum Beispiel mit vier Exemplaren der Aprikokos versuchen, die an den Bäumen der Rüstungsinsel wachsen. Wer weiß, vielleicht kommt dabei ja ein total seltener Pokémon raus. Aber man kann den meistens mal bekommen. Und weil er so nett war, deine Waffen in meinen Oglematur zu investieren, darfst du ihn sogar umsonst benutzen. Boah, geil. Sind die äh, ah, es gehen nur Bären. Ja, machen wir, lass mal Bären machen. Äh, ja, hier okay, gibt es hier noch irgendwelche Items, die machen kann, aber es ist auch egal. Machen Bären. Ähm, was habe ich denn ganz viele von? Hier eine Giefebeere eine Zitroubär. Obwohl oh, Ähm Kann ich noch mal zurück? Ja, kann ich. Äh, Giefebeere Füllt die Bären im nullfall die kp eines Buben auf. Okay, ähm, um, die sind gut. Äh, uh, diese Bär steckt diese Ja, ja, das, das hier noch reintun. Uh, ja, ein tun. Japabeere. Hier mm. ja, eine Lapusbeere. Let's go. Bevor die Synthese beginnen kann, muss der Spiel schon gespeichert werden. Jetzt speichern? Okay. Ah. Synthese, abgeschlossen! Brandstempel? TP88? Was? Ach, den TM! Rempel-Attacke mit brennendem Körper. Je schwerer der Anwender im Vergleich zum Ziel ist, es verstecker ist... Ach, Schrott! Also, für mich zumindest. Für die erste Prüfung musst du den fantastischen flinken Fleck und jagen. Vergiss nicht, ihn bei der Gelegenheit auch gleich das dojo wieder abzunehmen. Man sieht sich. Man sieht sich. Okay. Dann machen wir das doch mal. Wir haben noch, ja, circa zehn Minuten für diese Folge. Das sollte reichen. Wir erkunden jetzt diesen Ort weiter mit unserem stylischen neuen epischen Outfit. Wo wir schon glitzern. Balsamsumpf. Der Balsamsumpf. Ah, ja. Ich bin viel zu ich bin viel, zu viel gerannt. Meine Beine fühlen sich wie Wackelpudding an. Hätte ich bloß ein Fahrrad. Damit könnte ich die fantastisch flinken Fake lecker locker einholen. Lecker und locker. Leul. Oh, Tauros-Fake. Und ein... Ah, dieses aus ausstand 4. Wo ich den Namen vergessen habe. Und da rennt eins. Ophelino! Süß! Die. Mm, wir gucken uns mal ein bisschen um, Leute. Ich hoffe, das ist okay für euch. Gott, die leckt es irgendwie ein bisschen ist halt schwert und schild was erwarte ich da hinten rennt einer ja komm komm komm komm komm komm komm komm komm komm komm, komm. zack eigenes theme oh eins der fantastischen flinken fleckmann wir sie um eine so zu bekommen bitte bitte bam bam bam bam bam bitte es ist nur Psycho. ba Kehrtwende. Ne, ich nehm Kursi. Kann Kursi auch noch ein bisschen. Äh, gehighlightet werden. Psycho-Puss. <lacht> Geistattacken. Regentanz. Was bringt dir der Regentanz? Du hast keine Wasserattacken, Bro. Slow, Bro. You're so slow, bro. Die Bürde. One-Hit-K.O. K.O. Und... Kann der, braucht es auch nicht. Nein. Du nimmst Saverius' Dojo-Jacke an ah, dich. Dojo sorry. Zwei fantastisch flinke Fleckmann fehlen fehlende noch. Die FFF. durch einfach nur F. Da glitzert noch was? Hier im Wasser irgendwo. Hier. Ein Hypertrank. Jo, warum nicht? Hm. Hey. Oh, Leu, Was ist denn hier los? Ich habe hier jeden Finkel der Hügel abgesucht, aber weit und breit keine Spur von den fantastisch flinken fleckmon Dann wollen wir uns das doch selber mal anschauen hier, ne? Was gibt's denn hier so? Flormilz. Ein paar Zubat fakes Sonst gibt's hier nichts. Okay. Oh, ich schmerbe. das ist eine Trainerin. Okay, also dieser Ort ist ziemlich groß. Ich weiß gerade nicht, wie groß im Vergleich der ähm, normale, die normale Naturzone ist, aber ich wär, wir werden uns hier noch demnächst alles anschauen. Auch die normale Naturzone, denke ich, gucken wir uns irgendwann auch noch mal an. Vielleicht in einem Stream oder so. Ich muss mal schauen. Hier ist der TM? Leben oh, er ja, Ist okay, aber. Als TM? Ich weiß ja nicht. Okay, hier kriegen wir ein Fiaro. Fiaro ist gut fürs Brüten. Ja, mm, Joa. Nee, fällt mir jetzt zunächst zu so Fiaro ein. Und ein Giftschleim, hab ich gerade gelesen. LOL. Oh, da ist noch eins. Bam, habe ich dich. Brumm. Nee. <lacht> Bam bam bam bam bam. Ich hab halt nichts mit meinem Gift Bro. Deshalb muss ich die ganze Zeit zu kursi wechseln. Und dann dauert das immer so lange, bis ich angreifen kann. da komm, beeil dich. Warum sind die zu diesem Spiel so lang? Und so lahm und well. Die Psychogenese macht nichts. Bam. Die Dead Boy. Nice. So, durch Muschelglocke sind wir wieder vollgefüllt. Und da haben wir das zweite Mitglied von den Fling fantastisch Fleckmon besiegt. Dojo -Shot Shots und Dojo haben wir bekommen. Was fehlt denn jetzt noch? Oh, das Schlurp. Ich habe einen Baumsturm vielleicht noch irgendein Item. Naja, okay. Dressella! Dressella ist süß. Sehr süß. Also das Spiel gibt auf jeden Fall einem die Gelegenheit, alle Pokémon zu fangen. Bis, also zumindest bis äh, Ende des zweiten DLCs. Rüstungserz äh, gibt es einem Sammler auf der Insel passiert was Gutes? What? Was? Was? Hä? Okay, muss wir mal schauen. Oh, ist ein dick da, Dick da, ne, dick da hinten. Okay, ja, nein, machen wir weiter. Das ist ein Morlord und das Velino. schon verstanden. Jo, jo. Das, das Punkt mal ist süß. süß. Uh, ist aus Sonne und Mond, glaube ich. Mm, ich würde sagen, das letzte vielleicht mal anfangen und jetzt noch. Zack. Ein bisschen so besiegen wir noch. Dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Wie gesagt, Daily Uploads. Ich guck mal, vielleicht mache ich auch zwei Folgen an einem Tag immer. Uh, da kann man noch nie, nichts versprechen. Aber ich gebe mein Bestes. Also bisher muss ich sagen. 30 Euro bisher, bisher noch nicht wert, aber ist auf jeden Fall sehr cool. Und ich habe hier falsche Attacke eingesetzt, aber müsste trotzdem down gehen. Hoffe ich mal. Bitte geht down. <lacht> ich habe auch so A nah weil ich keinen Bock habe auf diese langweiligen Kämpfe, weil diesen E-One-Hit immer. Oder? Wow! Du überlebt das! Was ist da denn? Eine Galanus? Nee, eine nur Sal Was für Seilkabehre? Bruder! mal. Warum will er mich die ganze Zeit heilen? Er setzt die ganze Zeit Heilwoge ein. Okay. okay. So, da ist er down. Die fantastisch flinken Flaggmonds. FFFs sind down. Fleck, und Beinbekleidung. Geht zu Meister Maastricht und erschatte ihm Bericht. Alles klar. Mh, machen wir dann in der nächsten Folge. Wir gucken uns noch ein bisschen um hier. Oh, da glitzert was. Da, da, bam, bam, bam. Okay, ist ein Pokéball. mit Ausdauer drin. Ist keine gute Tim. Okay. Glitzer, äh. Glitzer. Wo geht's denn noch weiter? Was übersehen? sehen. manchmal läuft das Spiel ein bisschen flüssig. Wow. Und manchmal ist das Spiel so mega am Okay, das ist ein, das neue Fisch-Pokémon. Ein paar Watt. Eine weitere Fling Feder. Okay, gut. durchgekommen. Und da wird es wahrscheinlich dann gleich in der nächsten Folge oder so weitergehen. Ach Gott, wollte ich gar nicht. Bin egal, wenn wir schon dabei sind können wir Kurelai schon mal fangen also zumindest wenn es klappt dann können wir es ja mal fangen und dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten Folge im Master Dojo wieder Leute Wenn es euch gefallen hat würde mir eine positive wertung freuen und das wird mir zu blöd hier und dann sehen wir uns ähm, sehr bald in weniger als 24 Stunden. Oh. Äh, dürfte ich bitte fliehen? I wanna beenden the Folge. Äh, Digga. Reicht dann mal. Junge, oh, reicht dann mal. F was? Okay. Wir gehen doch noch mal down am Ende. <lacht> ja, Leute, komm. Ich will nicht langweilen. Haut rein. Bis dann. Und ciao.